Willkommen zurück hier in der Forstwirtschaft. Bei äh, der Spieldiagnose mit dabei ist wieder mal der Frevel. Moin Moin. Und äh, in dieser Folge fällen wir wieder mal ein paar Bäume und äh, werden die aber auch gleich mit dem Buffalo auch noch mal hier weghauen. So, jetzt gucken wir mal, ob alles wieder klappt. weil Wir werden gucken, ob es irgendwo backt vielleicht. Ich hoffe nicht. Nee, jetzt sieht's gut aus ja das funktioniert so wir hatten vor der aufnahme kurz ein problem bei uns sind die bäume durch die luft geflogen als dass man sie äh, abgeschnitten hat hatten. ja die fliegenden bäume waren sehr schön stimmt <lacht> es sah sehr abenteuerlich aus das ganze so holen wir noch mal einen baum ran hier damit wir ein bisschen mit dem Ponce buffalo ein bisschen was zeigen können noch äh, sonst wäre es ja Kindergeburtstag hier. Mit drei, vier Bäume. Keiner, ja jeder. Na, so. Ja, mal gucken. ein bisschen weiter. Ja, leistet. So, jetzt aber. Oh ja, da hängt schon wieder ein Baum hier. Nochmal B drücken? Ja, eben, weil du musst <lacht> aufpassen, da darfst du nichts sagen. Du musst, ein <lacht> Und oh. musst du einfach B drücken. Nehmen wir, jetzt steht noch der halbe Stamm da. Ja. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus hier. Ach, hey. So, gucken wir uns das Ganze mal von der Außenansicht an. So. Eiei. Hey, so. Einfach mal auf 5 Meter schneiden hier. Auf gut Glück. Ach, jetzt hat er den ganzen Baum losgelassen. Jo, kann man auch mal machen. Dann schneiden wir mit der Hand mal. Ach, vom Baum. Ja. Baum auf meinem Kopf. So, dann wir den Asten werden jetzt erstmal manuell. So. Oh. So, und jetzt schneiden wir den einfach mal zurecht hier. Auf ungefähr 5 Meter Länge. Ja. Schön, kein Trigger. Hm. Okay. Ach, da ist der Trigger. War er zumindest eben gerade. So, dann schneiden wir ihn nochmal manuell mit der Hand hier durch. Also nicht mit der Hand, sondern mit der Kettensäge. So, auch wie immer <lacht> Lieber erst Asten, wenn man fertig ist. Ich frage mich aber, dass das Scorpion nicht mal so einen kleinen Hügel hochkommt. Ja, das äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht würdest du ja verstehen, wenn er keine Ketten hätte. Er ja, hat, hat ja Ketten. alles Ketten. Ja, und er hat auch richtig viel PS. und der äh, Baum rollt jetzt gerade ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch wieder typisch <lacht> Multiplayer. <Landwirtschafts -Simulator>. Ja. <lacht> ja, Multiplayer muss man dazu ja sagen, ne? Nicht zu vergessen, weil im Singleplayer geht es ja nicht. Äh, das ist ja nicht ganz so dramatisch, sag ich jetzt einfach mal. Wir sind jetzt hier auch nur zu zweit, aber naja, man, man schlägt sich halt so ein bisschen durch und versucht sein Bestes. So. Faz wir hier nochmal an. Ja, wenn der ponzi Scorpion King den Ast oder den, den, die Tanne hier nicht komplett entasten will oder nicht schneiden möchte, dann machen wir es halt eben mit der Hand. Na, dann, äh, hat der Scorpion selber Schuld. Wer nicht bedient werden möchte. Ist er bei dir schon entastet? Äh, jetzt gleich, ja. Wenn du, wenn du mir der Kettensäge sägst, dann musst du ihn manuell entasten. Jedes Mal. So, jetzt er entastet bei mir. Wobei, hier liegen noch ein paar Äste rum. Ja, das Wie? sieht gut aus. Ach, da oben liegt noch einer. Warte. Hier lag noch einer. So. da hole ich jetzt mal den Buffalo. Ach, da steht er schon. Ach, Mensch, du den Haben wir noch mehr noch einen? Ja. Ist ja schon gut vorbereitet. Von A bis Z durchgeplant. Ja, ja das sind... Ich würde sagen, Halbprofis am Werk. <lacht> Profis ist ja ein bisschen übertrieben, aber Experten. <lacht> ja, Halbprofis, Halbprofis. <lacht> Halbwissende. Oh, hier hängt noch ein Ast dran. Den können wir jetzt auch noch mal eben kurz mal in Asten hier. Wenn ihr wollt, können wir auch mal ein paar Videos machen. Videos machen ohne äh, den Scorpion, sondern nur mit der Kettensäge, wenn ihr wollt. Ja, das müssen die gerne in die Kommentare einfach reinschreiben. Weil wir richten euch nach. Wir, wir richten uns nach euch. So. Richtig. <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Genau. <lacht> so. Den ersten Baumstamm lassen wir jetzt schon mal fallen jetzt hier. Zack. Ah, ich habe auch das Gefühl, nach dem letzten Patch äh, ist es mit dem, mit dem Buffalo ein bisschen einfacher geworden. Oder oh, ist halt die Übung? Oder das, ja. So. Ich muss sagen, mit der Maussteuerung geht das übertrieben einfach. Ja, das stimmt. Ich habe im gamepad ja auch noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ich wollte mir mal irgendwann mal ein Lenkrad kaufen. Aber angeblich ist die einzelne Entwicklung von Giants ein Lenkrad. Stimmt. Da muss du noch gucken, ob ich mir das vielleicht auch hole. Je nach Preis, Leistung. Weil eigentlich ja. ein Lenkrad habe ich. Pedale habe ich auch, aber das ist schon fünf Jahre alt. Ja, okay. Was ich beim LS13 aus, ausprobiert habe, ähm, hat, hat keines der beiden Komponenten ähm, funktioniert. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass es keine, keine Treiber dafür gibt oder da irgendwas nicht kompatibel ist. Aber ich finde es cool, mein Joystick, mein Joystick wo 8 Jahre alt ist, funktioniert. Ja, das ist ja meistens aber dieselbe Technik noch. Also die Technik ist da halt hinterher die. Da, da benutzen die meisten Hersteller von Joysticks ja dieselben Parameter. Okay. Beim Lenkrad hast du äh, andere Faktoren, die ja eine Rolle spielen. Wobei eigentlich ist es auch dasselbe vom Prinzip her, aber naja. Ein paar Zahlen woanders sind. Ja, eigentlich schon, ja. ja. Ist auch alles, alles nur Nullen und Einsen eigentlich. Wenn man es ganz streng nimmt. <lacht> ja, die, die ganze Programmiersoftware ist ja eigentlich nur 0 und 1. Ja. Ja und nein. Eins ist ja, 0 ist nein. Das weiß ich nicht. Naja, ein bisschen komplexer. Ich? Nein, nein. Ja, aber es passiert alles auf dem Grundsystem, 0 und 1. Ja, auf dem... Ist das Binärsystem? Nee, glaube ich nicht, ist das Binärsystem. Naja, egal. Und hätten, das die, Ägypter, ist das hätten die Ägypter damals nicht die 0 erfunden? Oder nee, das waren die, Wer waren das? Die Griechen? Keine Ahnung. Ah. Geschichte war ich nie... Nee, ich auch nicht. Wobei, doch früher war ich mal gut in Geschichte, aber... Kam bei also, mir immer stark auf das Thema drauf an, ob es mich ja. interessiert hat oder nicht. Definitiv war ja bei mir auch. Ja, und es kommt immer ein bisschen auf den Lehrer an, auf den Geschichtslehrer. Das stimmt auch, wie er den Unterricht gestaltet. Ja, wenn du einen guten Geschichtslehrer hast, dann macht Geschichte auch richtig Spaß. Ja, und dann nicht mit irgendwelchen Scheißdreck kommen. Ob ich <lacht> gar keinen interessiert. Richtig, ja. Zum Beispiel ist Französische Revolution, sagt er sicher was. Ja, natürlich. Irgendwie über ein halbes Jahr in der Schule gehabt. Ja, ist aber, ist aber Pflicht. Zwar, ne? Ja, aber dann Zweiten Weltkrieg, wo jeder mal... Wunder genommen hat, wie es da abging und so mhm. äh, Ein Monat oder zwei Monate Okay, ja, das ist dann echt wenig Ja, aber ihr als Schweizer seid natürlich enger mit Frankreich verbunden als äh, mit Deutschland jetzt auch, ne? Ja Wenn man es so sieht Französische Revolution ist ja aber so irgendwie die ganz Welt irgendwie ein bisschen begriffen oder so, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ja, das, das, das schon. Aber ihr in der Schweiz habt ja noch als Amtssprache noch Französisch. Also in einigen, in einigen Kantonen, ne? <lacht> ja. ja. Also, ist das nicht schweizweit, weiß ich ja gar nicht, wie das in dem Schulsystem ist. Aber auf jeden Fall Französisch habe ich meiner Lehrerin gesagt, ne, mache ich nicht fertig. Hast du zu der Lehrerin gesagt? Ja. ja. hat hatte schlechteste Note, die ist, glaube ich, bei euch. Bei uns ist ja 6 die beste Note und 1 die schlechteste in der Ach Schweiz. Oh, so, okay. <lacht> ja. Ich hatte ne, 2, glaube bei uns. Also bei okay. euch, ne? 5. Ja, bei uns wäre es eine 5 gewesen, genau. Ich habe einfach meinen Lehrern gesagt, ne, mach ich nicht. Ja. hast die Sprache. Ja. Ach, ich mag die auch nicht, also. Aber so, für das ich das war auch Englisch halt gut. Ja. Da habe ich gesagt, ja, mit Sprache mache ich auch was. Und da sehe ich auch einen Sinn dahinter, weil Französisch brauche ich in meinem ganzen Leben nie mehr. Richtig. Außer du willst in Frankreich irgendwie wohnen, leben. Da kannst du auch machen. Englisch reden. Ja, aber nicht, nicht jeder Franzose will Englisch verstehen. Wenn die merken, dass du Deutscher bist und mit denen Englisch sprechen möchtest, äh, hast du ganz schlechte Karten bei denen. Also Deutsche mögen die sowieso erstmal nicht. Ne? Das kommt sowieso dazu. <lacht> also. Wenn man sich mal die Game Community anguckt. <lacht> ja, die mögen, die mögen keine Deutschen. Und das, das andere Problem ist halt eben auch dann... Äh, wenn du mit denen Englisch sprechen möchtest, oh Gottes, um Gottes Willen, ne? Also, los nicht. Baguette. Baguette. Das Le Crobac. Le Cro Und Jim Florian, das weiß ich auch noch. Ja, das, das, das, was ich in der ersten Klasse gelernt habe, also, äh, der ersten Klasse, wo es Französisch gab. Das sind die einzigen Begriffe, wo mir noch hängen geblieben <lacht> ja. sind, das so keine Ahnung. Und, und, äh, Das äh, Das heißt, glaube ich, genau. du bist, du bist Freewell. Ja. ja. Oder das ist, oder das ist Freewell? Weiß ich gar nicht mehr, naja. So, siehst du, jetzt haben wir die ganzen Baumstämme aufgeladen. Ah, <lacht> da hinten ja. sind noch welche. Ah, ein paar sehe ich da noch. Oben am Hexer liegen es noch ein paar. Ja. Aber die kann man ja direkt über den Hexer eigentlich auch einladen. Richtig, ja. So. Da bin ich wahrscheinlich zu weit weg von dem Stamm. Mist. Lol, bei mir ist der noch gar nicht entastet. Ne? Okay, ups, warte mal, ich häng mal äh, die fest. Warte, warte, warte, warte. Ja, okay, jetzt. Oh, ab von mir. <lacht> mein Platz. Ja, stimmt. Stell dir mal vor, wir werden nach, nach Stämmen bezahlt. Meiner, <lacht> warte schnell, genau von dir. <lacht> so. Den nochmal hoch hier. Oha. Naja, der. Oh, der backt ganz schön. Also, er leckt. die Baumstämme beim Fahren legen auch ganz schön hin. Ja. was ich mal gern mit versuchen, ist mal ein bisschen im tieferen Waldabschnitt wenn man, wenn wir mehr Richtung Waldinneres gehen, ja. einfach mal ein Stück abholzen. Ja. Machen das einfach zwischen zwei oder vier Baumstämmen äh, lagern. Ja, das können wir mal versuchen. Das wäre nochmal eine gute Idee. Dann machen wir immer noch den Langholz noch nochmal. <lacht> Eben so 5 Meter Stämme. Also. Ja. Man sieht auch schön hier an der, rechts oben neben dem Stamm blinkt es weiß, also der, da flackert noch die Textur von dem anderen Stamm durch. Okay. <lacht> ja. Hat keiner gesehen. Schnell weg. Schnitt rausgeschnitten. Weg Schnell mit weg mit zensiert. Mit äh, alles zensiert, ja. <lacht> <lacht> Kim Jong-Flo zensiert, ja. So. Die Kim Jong-Flo Zensur. So, so, so, so, so, so, da nochmal ein bisschen, hier noch mal ein bisschen ranziehen und jetzt absetzen, absetzen, hallo, so, sehr schön, abgesetzt, huh, wir brauchen mal unbedingt ein Script, dass der Häcksler anbleibt, ja, definitiv, so, dann fahre ich da mal hoch, dann mach Ich mache die Häcksler mal an für dich hier, stehe in einen anderen, Buffalo steht direkt daneben hier, yep. Zeig mir Hexler an. dann musst du aufziehen. aber entladen. Den anderen Buffalo? Achso, weil bei dir ja. die Essen noch drauf dann. sind, ne? Ja. ja. Ja, das machen wir gleich nochmal. So, Hexler an. Positionsleuchten an oder Warnleuchten an hier. Der Halt geht vor. werden ja. wir heutzutage überall. Richtig. Arbeitsschutz wird groß geschrieben. Heißt Leider. ja Moment, der Arbeitsschutz. <lacht> Leider. <lacht> ah. Oh! Ja, also da hängt bei mir ein Baumstamm im Rohr. Was, eben? <lacht> Im Rohr direkt hängt er. Ich weiß ah, nicht, ob Lord. du das siehst. Siehst du das auch Lord. bei dir? Ja. Oh, Sehr Mann. schön. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne Anregungen, auch gerne ab in die Kommentare, damit wie gefährlich der LS15 oder auch die Forstwirtschaft im LS15 dann äh, einmal mal die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr mitspielen wollt, Wir suchen noch Leute ab 18, ähm, die Lust haben zu spielen. Dann auch gerne Bescheid sagen. Abonniert uns sehr gerne. Und ähm, ja. Frevel und ich äh, und der ganze Rest von der, der Spielanlose freuen sich auf eure Rückmeldung. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, ciao, ciao.